Es gibt viele einmalige Sachen, die Sie am Sportbusiness Campus erleben. Zum Beispiel auch, dass dieses Stadion Ihre Uni ist.